Seit mehr als 20 Jahren wird hier an der Zukunft gebohrt. Unter dem kleinen Örtchen Bür in Lothringen gräbt sich ein Versuchslabor durch den Felsen. Jeden Tag kommen sie hier runter, Bauarbeiter, Wissenschaftler mit einem großen Ziel. Rausfinden, ob das Gestein hält, mindestens für die nächsten 100.000 Jahre. Emilia Ure ist Geologin und die Chefin hier und nimmt uns mit in ihr unterirdisches Felslabor in 500 Metern Tiefe. Das Endlager für 85.000 Kubikmeter radioaktiven Müll soll ein paar Kilometer entfernt von hier entstehen. Doch schon das Forschungslabor ist riesig. Ein schier nicht enden wollendes Tunnelnetz, zwei Kilometer lang. Überall sind Sensoren verbaut, die etwa überwachen, wie sich das Gestein bewegt. Wir wollen hier herausfinden, wie sich die unterschiedlichen Materialien verhalten. In diesem Bohrloch wird die Abnutzung simuliert. Hier haben sie etwa einen Glaskolben, er war 13 Jahre hier im Felsen versenkt und gehört zu den Materialien, die in den Behältern von hochradioaktiven Abfällen vorkommen. In solchen Stahlbehältern soll der gefährlichste Müll, also der hochradioaktive Abfall, später noch tiefer in den Felsen transportiert werden, komplett automatisiert mit Robotern durch solche Mikrotunnel in das Gestein hinein. Im Endlager soll ausreichend Platz sein für den gesamten hochradioaktiven Abfall des Landes. Wie Sie sehen können, ist dieses Tongestein für unsere Zwecke sehr geeignet. Das Gestein ist extrem fein, seine Oberfläche homogen. Es ist wenig porös und lässt deshalb kaum Flüssigkeiten durch. Das Stein ist praktisch undurchlässig. Doch noch immer kann emilia Urés Lebenswerk scheitern. Denn ob in diesem Gestein jemals radioaktiver Müll gelagert wird, ist noch nicht beschlossen. Die Genehmigung steht aus, aber schon in fünf Jahren ist der Baubeginn geplant. 2050 sollen die ersten Behälter eingelagert werden. Oberirdisch ist die Anlage weit weniger spektakulär. Sie liegt in einer dünn besiedelten Gegend, etwa 200 km von der Grenze zu Deutschland entfernt. Flach, friedlich, Kaum jemand auf der Straße. Es ist windig. Auf den zweiten Blick bläst einem auch Widerstand gegen das geplante Endlager entgegen. Endlager verpiss dich, steht auf den Schildern. Und die Atomenergie ist am Ende. In diesem Haus wohnt der Widerstand, in der Maison de la Resistance. Aktivisten aus ganz Europa ziehen hier ein und aus. Gerade ist alles sehr ruhig. Ein Interview bekommen wir nicht. Aber regelmäßig tauchen die Proteste in den Medien auf. Wie etwa im vergangenen Sommer. Verglichen mit der anti atomkraft in Deutschland, überschaubar. Emilia Uré blickt häufig in ihr Nachbarland, weiß, dass die Deutschen anders ticken. Deutschland hat seine Entscheidungen bezüglich der Energiepolitik getroffen. Aber auf wissenschaftlicher Ebene arbeiten wir dennoch zusammen, und auch Deutschland sucht nach einem geeigneten Standort. Denn der radioaktive Müll würde ja nicht einfach verschwinden. Man müsse schon eine Lösung für die Endlagerfrage finden. Das ist doch auch eine Frage der Verantwortung, dass wir das Problem des atomaren Mülls nicht auf die nächsten Generationen verschleppen. Deshalb kann man sagen, mit dem, was wir heute wissen, mit 30 Jahren Erfahrung durch die Erforschung des Gesteins hier im Untergrund ist das geplante Endlager die sicherste und nachhaltigste Lösung. Die Regierung wird wohl grünes Licht für das Projekt geben. Kaum jemand rechnet mit einem Veto schon aus Mangel an Alternativen. Frankreich ist damit Deutschland weit voraus. Hierzulande wird die Endlagersuche noch mehrere Jahrzehnte dauern.